ich bin's Conny. und heute spielen wir mal wieder Pet Lotto X. Das Oster-Update ist draußen. Ich konnte es am Sonntag nicht direkt spielen, weil ich da arbeiten musste. Aber jetzt nehme ich's auf, um euch alles zu zeigen, was in dem Oster-Event alles rausgekommen ist. Osterevent, Osterei-Jagd, 17 Ostertiere, riesige Osterkatze, neue exklusive haustiere vor allem Katze. Duping behoben, alles klar. Und bessere Suche. Ihr habt schon gesehen, Duping soll gefixt sein, aber... Ich habe schon gehört, das ist immer noch nicht gefixt. Äh, vergesst das. Es. es ist es ist eine verlorene Sache mit Preston und dem Duping. Vor allem hier steht Rangbelohnung 12 Stunden, aber ich kann es wahrscheinlich trotzdem einsammeln, oder? Nee, es funktioniert einfach gar nicht. Danke Preston, danke. Ich habe seit locker zwei Tagen kein Pet Simulator mehr gespielt. Ich kann meine Rank Rewards nicht abholen. Pet Simulator ist so verbackt wie eh und je. Meine Bank ist leer, meine Pets auch. Aber äh, ich bediene mich einmal kurz bei der Bank von Crafter. Damit ich ein paar Pets habe, mit denen ich dann auch das Event spielen kann. So, die Pets nehme ich hier raus. Die gehen nicht. So, jetzt habe ich wieder ein paar Pets. Das rüste ich auch noch aus. Ich versuche noch einmal die Rank Rewards abzuholen, aber es geht nicht. Und dann schauen wir uns mal das Event an. Weil wir stellen uns ja jetzt alle bestimmt die Frage, wie kann man alle Ostereier in dem Adopt Me... <lacht> Adopt Me... <lacht> in dem Update finden. Und da seht ihr schon, ist das erste Ei gelandet. Es leuchtet schön, reflektiert, funkelt. Und wir können es einsammeln. Und kriege dafür ein Easterlamp. Wie gut sind die denn? Die sind 1,17 Billion. Okay. Ist jetzt auch nicht das besonderste Pad, das man kriegen kann. Das ist ja, äh, das ist ja common. Hier unten ist noch ein kleines Osterei. Und ich wurde zwei, dreimal gefragt, gibt es denn eine Möglichkeit oder einen Trick, wie man alle Ostereier in diesem Spiel findet. Und nein, es gibt keinen Trick. Weil die Eier, die spawnen random überall auf der Map. Und das ohne irgendein System. Die können überall spawnen. Hier ist gerade eins. Das kann ich jetzt öffnen. Kriegt das nächste Pad. Und es ist ein Rainbow Easter Fox. Oh, das ist doch mal was. 1,6 Billion. Oh. Ah ne, hier. 5,4 Billion. Ich wollte schon sagen. Rainbow. Okay. Äh, 8,4 Billion. Ich kann nicht mehr sprechen, zählen oder sonst was. Also die Ostereier, die spawnen komplett zufällig. Überall auf der Map verteilt. Alles, was ihr machen müsst, ist nur schnell die Map ablaufen. Ich glaube, es wäre sogar ähm, ziemlich smart in den großen Welten. Sprich der ganz normalen Welt hier und in der Tech World auf- und abzulaufen. Weil dort deckt man ja eine große Fläche ab und wenn man die Ostereier eingesammelt hat, können ja die, die nächsten Ostereier wieder spawnen. Ich gehe aber mal rein in die Tech World, weil eine weitere Sache, die ich herausfinden möchte, ist, sind denn die Ex, die man dort öffnet, besser? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil das würde ja bedeuten, Preston müsste für all... Regionen eigene Eier machen. Aber wir können es herausfinden, indem wir es einfach ausprobieren. Vielleicht sind die Rarities besser. Wer weiß. Habe ich eigentlich was in der Dark Matter Maschine? Nee, habe ich nicht. Okay. Ey, dann packe ich doch hier. Ich packe meinen Easter Fox da einfach rein. Kostet ja nischt. So. Da vorne ist das nächste Ei. Das sammeln wir ein. Und wir kriegen. einen Chocolate Dog. Hm. So, dann ist das nächste Ei. Und darin ist. Noch ein Easter Fox. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, jetzt diese huge Easter Cat zu sammeln. Aber ehrlich gesagt, sind die Chancen darauf wieder so gering. Ich glaube, das wird niemand von uns machen. Keiner von uns wird jemals, also niemand, der das Video sieht und ich auch nicht, wird diesen, dieses Huge-Pad bekommen. Weil Preston die Chancen immer so niedrig schraubt, das ist einfach nicht möglich. Ich gehe einfach mal wieder in The Void rein. Und die Frage ist, können denn hier auch solche Easter Eggs spawnen? Ich glaube nicht, weil hier ja grundsätzlich nichts spawnt. Kann ich die youtuber Cat inzwischen haben? ich glaube nicht. Naja, gehen wir mal in die Pixel-Welt. Die ist ja auch relativ groß tatsächlich. So einmal die Kanone und rüber in die Pixelwelt angekommen hier sammle ich erstmal mein Geschenk ein und bekomme jetzt hoffentlich eine Huge Cupcake Nee, kriege ich nicht, natürlich nicht aber wir sammeln das nächste Osterei ein und da drin befindet sich ein Golden Easter Fox, okay, dann im nächsten Ei ist man kriegt immerhin immer ein paar Gems Pastel Sock Bunny, mein erstes episches Pet mit 22,8 Billion. Okay, also vielleicht könnt ja doch noch was Gutes aus diesen Eiern rauskommen, wenn man genug davon sammelt. Dann haben wir hier noch das nächste Ding, ein Easter Lamp und wir kriegen Chocolate Frog. Und das war's dann auch. Ich finde jetzt keine neuen Eier mehr. Ich hoffe, gleich fällt wieder eins vom Himmel. Aber ich sehe nichts mehr. Hallo, Ostereier, wo seid ihr? Ich muss sagen, Preston hätte die Ostereier-Drops vielleicht häufiger machen sollen, weil ich finde gar nicht so viele und ich finde es irgendwie blöd, wenn ich nicht so viele davon finde. Aber ich meine, das Oster-Update ist ein Event. Das bedeutet, das ist jetzt für eine be begrenzte Zeit eine Rare Occasion. Das soll ja nicht immer passieren, sondern nur während dieses Events soll das Spiel besonders sein. Und Preston hat diese Eier so gebalanced, als würden sie jetzt für immer im Spiel drin bleiben und das werden sie nicht. Sie kommen nämlich so selten und die Pads, die man rausbekommt, sind auch so schlecht. dass Das macht tatsächlich irgendwie keinen Spaß. Ich habe ja gesagt, ich spiele keinen Pet Simulator mehr, nur noch für die Updates, weil die Updates mir noch Spaß machen. Und das Update macht mir irgendwie keinen Spaß. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Ich meine, das ist ja ganz cool, dass man jetzt so Ostereier hier jagen kann. Aber wer von euch macht das wirklich? Ich gehe noch einmal zur Spawnwelt und kann jetzt auch endlich meine rank Rewards abholen. Da hinten ist noch ein Osterei, das hole ich mir. Und da drin ist... Ja, ein Easterlamp. Und dann möchte ich noch einmal gucken, ob man beim Trading Plaza, beziehungsweise nach der deutschen Übersetzung heißt das jetzt Handelsplatz, dort auch Eier sammeln kann. So, angekommen beim Trading Plaza stehen hier schon einige Leute... Wir sind wieder fett am Handeln und ja, kann man, aber scheinbar nur in der VIP-Area. Was soll das denn? Okay, aber man konnte ja hier über die Maschinen hoch. Ich war so lange nicht mehr im Trading Plaza. Ich kenne das alles gar nicht mehr. Kommt man hier hoch? Diese Dark-Matter-Maschine wurde halt umgebastelt. Deswegen ist, die ist jetzt nicht mehr so, wie sie früher mal war. Aber über die Bank kommt man auch immer noch hoch, oder? Aber über die Updates-Maschine? Hat jemals irgendwer die Updates-Maschine im Trading Plaza genutzt? Wenn man den Trading Plaza freigeschaltet hat, dann hat man doch schon alle Updates, oder? Sehe ich das falsch? Oh nee, jetzt bin ich hier abgeprallt. Über die Be Ah, oh nee. Man kann mit den Bäumen nicht kolliden. Okay, dann gehe ich einfach so mit der Kamera rüber. Und. Ich. Doch, ich kann meine Pets. Ich kann meine Pets doch nicht ranschicken. schicken. Schade. Das war ja wenigstens bei dem Winter-Event so, dass wenn dieses Huge Gingerbread-Haus gespawnt ist in der VIP-Area, dass man so noch abfarben konnte. Aber das ist ja richtig mies. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal mit. Warum? Warum? Wird mir die Zeit nicht mehr angezeigt? Was soll das, Preston? Ist ja auch egal. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Für mich ist das Oster-Event ein Flop. Aber ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Das war's erstmal mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao.